Ein Exit-Ticket ist eine Möglichkeit, um eine Unterrichtsstunde abzuschließen. Die Schüler füllen am Ende der Stunde ein kleines Kärtchen aus und geben hier Rückmeldung bezugnehmend auf die vorangegangene Unterrichtsstunde. Ja, und das kann man natürlich auch in Moodle machen. Ja, dazu folgende Datenbankvorlage. Als Schüler klicke ich hier auf Eintrag hinzufügen und dann habe ich hier fünf verschiedene Tickets zur Auswahl. Ich kann eins auswählen und ausfüllen oder mehrere oder auch alle und dazu klicke ich als Schüler hier immer drauf, zum Beispiel hier die 3 methode drei Dinge, die ich heute gelernt habe, zwei Dinge, die ich heute interessant fand und eine Frage, die ich noch habe. Oder ich nehme hier den Spickzettel und schreibe einen Spickzettel in maximal fünf Zeilen zur heutigen Unterrichtsstunde. Oder ich überlege mir die wichtigsten Fachbegriffe aus dem heutigen Unterricht. Ich kann auch... Rückmeldung geben, wie ich mich heute gefühlt habe, Unterricht. Ich wähle hier verschiedene Smileys aus und fülle hier noch die Erläuterung dazu aus. Oder ich gebe eine allgemeine Rückmeldung ab. Wie fand ich denn den heutigen Unterricht? Wie war mein eigenes Arbeitsverhalten? Habe ich das Thema verstanden heute? Und schreibe noch auf, was mich heute geärgert hat und was mich heute gefreut hat. Wenn ich das Ganze dann speichere, dann sehe ich hier meinen Eintrag, mein Ticket zur heutigen Unterrichtsstunde. In der Listenansicht kann ich hier die Tickets in der Übersicht mir ansehen, auch chronologisch sortieren und dann auch einzeln aufrufen. Hier hat der Max Mustermann einige Tickets ausgefüllt. Im anderen Beispiel hier dann nur ein Ticket zu den Einstellungen, die Freigabe erforderlich, setze ich auf Ja, weil einige Einträge sicherlich nicht für die Allgemeinheit bestimmt sind. Die Änderungen lasse ich dagegen nicht zu, Kommentare dagegen schon und die Schüler können natürlich so viele Einträge machen, wie sie wollen.